Hallo, meine YouTube-Abonnenten! Ihr kennt ja bestimmt diese Slabs. Die sind einfach zu craften und langweilig. Aber ihr wollt bestimmt sehen, wie man auch aus allen Blöcken Slabs machen kann. Wie zum Beispiel diese. Dann bleibt jetzt dran. So, als allererstes braucht ihr eine Welt wie diese hier und dann müsst ihr Cheats aktiviert haben. Wenn ihr Cheats nicht aktiviert habt, dann könnt ihr es aktivieren, wenn ihr Escape drückt und dann im LAN öffnen und Cheats erlauben und LAN-Welt starten. Als allererstes brauchen wir einen Button und dann einen Command-Block. Den bekommt ihr mit wieder slash gif, dann euren Namen. Mit Tab könnt ihr immer euren Namen vervollständigen und dann Minecraft Command und dann wieder mit Tab vervollständigen und dann steht da Command Block. Dann Enter. Dann haben wir jetzt einen Command Block oder Befehlsblock auf Deutsch. Den platziert ihr. Dann macht ihr Rechtsklick drauf. Fügt das Kommando ein, das ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Und dann einfach auf Fertig dann platziert ihr jetzt einen Knopf auf dem Command-Block, indem ihr Shift haltet und dann Rechtsklick macht und dann einfach den Button klicken. Und dann erstellt sich auf der Südseite von euch so ein Kasten, wo ganz viele Command-Blocks drin sind. Da kleben auch Schilder dran und jetzt müsst ihr den Inhalt des zweiten Links, den ich euch in der Beschreibung verlinkt habe, hier einfügen. Und dann wieder auf den Button klicken. So, jetzt steht da was im Chat. Und zwar ein Hinweis, dass das Ganze noch nicht so bugfrei ist. Ist auch ganz klar. So, jetzt müsst ihr auf das grüne Schild klicken. Und dann bekommt ihr so ein Slap Tool, ein Spawn Eye. Mit dem könnt ihr dann Blöcke zu Slaps machen. Mit dem Slap Tool könnt ihr jetzt auf Blöcke rechts klicken. Und dann seht ihr... Sie werden zum, zu einem Slab. eigentlich werden sie nur einen halben block höher platziert das seht ihr hier aber es sieht aus wie ein slap und das geht mit allen diesen im moment gibt es noch nicht so viele blöcke die zu slabs verwandelt werden können aber wieso steht hier ein bedrock zu dem komme ich gleich jedoch kann dieser kasten noch mehr und zwar wenn ihr dieses slap tool auf Slabs Werft mit Q, wenn es drauf droppt, dann werden sie selektiert und im Chat wird jetzt so ein Menü angezeigt und zwar Nudge, Erase und Deselect und zwar mit Nudge könnt ihr, das ist jetzt ganz cool, da könnt ihr die Blöcke Pixel für Pixel verschieben, wenn ihr seht, es geht auch nach Norden. Osten, Westen und Süden. Also da kann man ganz coole Sachen damit machen. Und jetzt seht ihr, da ist ein paar Pixel nur von dem entfernt. Wenn ihr es nochmal drauf werft, dann könnt ihr jetzt die selecten, Dann steht der Block da einfach so. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was nur diese Blöcke? Das ist ja wenig. Und jetzt komme ich zu diesem Bedrock hier. Und zwar, ihr könnt, ihr könnt alle Blöcke in Minecraft, die ihr wollt, in diese Datenbank einfügen. Und zwar gibt es da so eine Webseite, die ist hier verlinkt auf den Schildern und in meiner Beschreibung auch und zwar ist das ein Slap Generator. Ihr habt hier eine Block ID, da gebt ihr zum Beispiel Bedrock ein und dann auf Generate Code und dann kopiert ihr den Output Command 1 und dann gebt ihr dieses Kommando in einen neuen Block ein, darauf fertig, den Button und schon könnt ihr jetzt zum Beispiel Bedrock als Slap verwenden oder wie gesagt rumschieben Block für Block, Pixel für Pixel. So, das war es auch eigentlich schon, dann wünsche ich euch einen schönen Tag und auf Wiedersehen. Und dann gebt ihr dieses Kommando, hier ein und der Knopf